Hier sind drei von vielen schädlichen Tipps, die Paare erhalten haben, bevor sie in meine Praxis gekommen sind. 1. Sie wurden ermutigt, ihre Beziehung nur von der eigenen Seite aus zu betrachten. 2. Es wurde ihnen vorgegaukelt, sie könnten eine objektive Diagnose über ihren Partner erstellen. 3. Ihnen wurde eingeredet, man könnte ihnen sagen, wie ihr Partner denkt, weil alle Männer und Frauen gleich denken. Mehr in weiteren Videos.